Akzeptiert ihr das Urteil eures Landes? Ich akzeptiere dein Urteil, Mutter. Ja. Du bist nicht meine Tochter. Macht mit ihr, was ihr wollt. Sie bedeutet mir nichts. Hm. Hallo! Meine lieben WoW-Schnuggis, es geht weiter. Hey, da ist ja jemand aufgewacht. Ja, klein Lilly ist da. Sieht doch süß aus, die Haare, oder? Ach ja, wo bin ich denn hier im Kerker? Na gut. Das ist der Plan. Schlag mich! Na los, schlag mich! <lacht> Finn? Ich soll dich hauen! Gott! <lacht> Au, ah, Wache, Wache, Hilfe! Oh. Hey! Was geht da drin vor? <lacht> Tja, ich kleiner Gnom, hab Finn umgehauen. Wirst Du hausch mich? Dafür musstest du sterben. Wir brechen aus. Aufstand, Jungs! Macht sie platt! Was? Nehmt euer Zeug und dann ab zum Wärter. Wir brauchen seine Schlüssel. Jo, jetzt habe ich wieder mein Rüssi. Es gibt's wieder Arsch voll. Ab zum Wärter. Die helfen mir alle. Kleiner Zwerg ist da. Ah, oh, warte jetzt, da gehe ich jetzt hin. Das ist der Wörter nämlich. Juppi, Level up. 19 habe ich jetzt, glaube ich. Kann ich ja bald fliegen, dann nicht. Das hat ganz schön gerumst. Also die was für Pulver ist das genau? Hey, helft mir mal. Greift euch was von dem Zeug. Oh, eine Sache noch. Naja, zwei Eier. Äh, schon besser. Ohne die habe ich mich nackt gefühlt. Gut, weiter geht's. Zwei jetzt ein bisschen durcheinander. Ich habe jetzt die Schlüssel gefunden in dem Wetter. Jetzt müssen wir da irgendwo eine Tür aufmachen, denke ich mal. Die machen wir natürlich auch noch platt. Hier vorne kann ich die Schlüssel benutzen. Vielleicht können wir das Schloss wegpusten. Streut was von dem Pulver drauf. Ach so, ich, ich schieße es weg. Jetzt noch ein kleiner Funke. Äh, vielleicht macht ihr besser einen Schritt zurück. Oha, das Zeug hat echt Bums. Jetzt müssen wir in den tieferen Ebenen einen Weg nach draußen suchen. Schön. Was hat mich am Bein berührt? Ich Schön, dass sie hier nicht allein durch muss. Ja, wir sind draußen. Ihr da, Was? Nein, nein. Äh, ich glaube nicht, dass ich stehen bleibt. Nein, nein. Sitzt ist tot. Mir mit diesem Knast. Kommt, unsere Fahrgelegenheit sollte schon am Strand warten. Da ist sie ja. Alle einsteigen. Was geht da drin vor? Klingt, als hätte die einen Aufstand angezettelt. Keine Ahnung, wovon ihr redet. Aber ich glaube, wir haben endlich was gegen Aschenwind in der Hand. Ein neues Schießpulver. Sowas habe ich noch nie gesehen. Ach, und das Ziel gerettet habe ich natürlich auch. Gaunerkumpel. Telia. Telia Gaunerkumpel. Wartet. Ich kenne euch. Ihr seid mit Jana Prachtmeer hier. Ihr müsst der Abgesandte der Allianz sein. Ein Abgesandter der Allianz? Das hat Carsten nicht erwähnt. Ich hätte das Doppelte verlangt. <lacht> ihr habt Glück, dass er überhaupt bezahlt. Und jetzt rudert. <lacht> Gaunerkumpel. <lacht> Geil. Schön. Schöne Geschichten. Da sind wir. Der Hafen von Boralus. Nach Burg Prachtmeer ist das der am schwersten bewachte Teil der Stadt und der einzige, den die meisten Besucher je betreten werden. Scheint, als hätte schon ein weiteres Allianzschiff angelegt. Hoffentlich wurden sie wärmer empfang als Jaina. Boralus Danke fürs Mitnehmen, Ich melde mich dann mal beim Alten. Grüße Hier in Kultiras gibt es ein Sprichwort. Wenn etwas schief geht, nehmen die Seeleute es einfach so hin und sagen, den Wind kann man nicht ändern. Wie ich diesen Spruch hasse. <lacht> Auf und davon mit Finn. Ist das das neue Pulver, von dem Finn gesprochen hat? Ich nehme ich es sicherheitshalber mal an mich. Ja, bitteschön. Es ist schwer zu glauben, dass die Lord Admiralin euch und ihre Tochter einfach so an Lady Aschenwind, Aschenwind ausliefert. Sie hat mit Sicherheit ihre Gründe, oder? Quest beenden. Ja, zuerst war ich beim Lichtking und jetzt bin ich ausgeliefert worden. Meh. Gemeinheit. Besucht den Fährhafen, die Hafenstube, das Zahlhaus und das. Ja, das ist jetzt so eine Rundreise Keine hier. Besuch mal alles. Ja, genau. Führe mich rum. Hier ist, ist der Fährmeister. Fährmeister. Okay. Jetzt wäre ich beinahe ins Wasser gefallen. Meine Güte. Jetzt kann ich eigentlich aufsatteln, ne? Dann geht das Ganze ein bisschen schneller. Hier ist das immer. Das Zellhaus wird Tag und Nacht schwer bewacht. Hier könnt ihr eure Wertsachen gefahrlos aufbewahren. Schönen Tag auch. Super, Hammer gemacht. Die kommt mit, ja. Ich dachte schon, die bleibt jetzt hier stehen. Ist mal hoch. Viele Tavernen, aber die hier gibt es am besten habe aus ganz, cool ihren Geschichten gelöchert. ganz besonders, wenn sie aus den östlichen Königreichen kamen. So, jetzt machen wir dieses ein Gasthaus ein zu unserem Heimatort, oh. denn hier werden wir dann öfter herkommen. Und jetzt fehlt noch der Flugpunkt. So, bevor ich das mir den hier, hole. Die ist so ich schön. Ja? Ist sie nicht Wunderhübsch. Sie mir, als sie noch ein Küken war. Sturmherz. Oh, süß der Name. Die ist echt goldig. Jetzt nehme ich den Flugpunkt an und gebe hier die Quest bei Taelia ab. Endlich passiert mal was. Quest beenden. Jetzt soll ich den Hafenmeister treffen. Trefft euch mit Carsten Jammertal. Annehmen. Ja, der ist da unten irgendwo. Also schön hier nach unten. Und ab zum Hafenmeister. Der wird uns weiterführen durch Kultiras. Kommt, das Büro des Hafenmeisters ist gleich dort unten. Waffen runter. Wisst ihr nicht, wer das ist? Aber Herr, Lady Aschenwind hat befohlen. Lady Aschenwind? Dient ihr, Lady Aschenwind? Ist das Lady Aschenwinds Wappen auf eurem Schild? Nein, Herr. Nein, ihr dient Cool terass. Ihr tragt das Wappen der Prachtmeers und ihr erhaltet eure Befehle von mir. Und jetzt Waffen runter. Lasst sie passieren. Wir sprechen in meinem Büro. Ei, Lasst sie durch. König Graumene, es ist mir eine Ehre. Es steht euch frei, so lange im Hafen zu bleiben wie nötig. Telia, bereitet eine Lagebesprechung für unsere Gäste vor. Aisa! Das ist Carsten Jammertal, der Hafenmeister. Was braucht ihr? Ich gehe davon aus, dass die Allianz euch schickt. Ich bin froh, dass Finn und Telia euch aus dem verdammten Gefängnis rausholen konnten. Ich bin Sir Carsten Jammertal. Im Namen der Prachtmeer-Admiralität heiße ich euch in Kultiras willkommen. Carsten streckt euch herzlich seine riesige Hand entgegen. Schüttelt seine Hand. Bleibt wachsam. Catherine Prachtmeer hat uns abgewiesen und ihre eigene Tochter als Verräterin verbannt. Warum würdet ihr uns helfen? Hm, bleibt ein Weilchen und lauscht einem alten Red Vor vielen Jahren war ich in einer Schlacht, äh, war es im Zweiten Krieg, schwer, den Überblick zu behalten. Ein kampfpot der Orks hatte unser Schiff getroffen. Rumpfsplitter schossen übers ganze Deck und bohrten sich in meinen Freund. Danach sollte er heimgeschickt werden. Aber er war ein alter Dickkopf. Wollte erst gehen, wenn der Krieg gewonnen war. Also hatte sich zusammengepflegt und den Heilern gesagt, ihm fehlt nichts. Ein paar Tage später wachte er verschwitzt und schreiend auf. Infektionen hatten seine Gedärme zerfressen. Mein Freund erlebte den nächsten Tag nicht. Als er endlich um Hilfe bat, war es schon zu spät. Kultiras legt immer noch seine Wunden vom Dritten Krieg. Und niemand hat so Tiefe wie Catherine Pracht mehr. Aber sie ist fehlgeleitet. Ihre Berater verbergen die Infektion vor ihr, die sich in unserem Königreich verbreitet hat. Das Land, das ich liebe, zerbricht. Deshalb bitte ich um eure Hilfe. Kultiras braucht die Allianz genauso sehr wie die Allianz uns. Ich verstehe. Dann werden wir Catherine Pracht mir dieselbe Wahrheit eröffnen, die ich selbst schmerzlich erfahren musste. In Einigkeit liegt Stärke. Jo. Ist auch auf YouTube so. So, Telia. Was kann ich tun? Carsten hat mich aufgezogen. Er hat mir beigebracht zu kämpfen, zu reiten und zu segeln. Als ich der Wache beitrag, war ich besser ausgebildet als einige meiner Ausbilder. Das gefiel ihnen nicht besonders gut. <lacht> der alte Ritter. Ich habe Carsten noch nie so aufgedreht gesehen. Klingt, als hätten wir Arbeit zu erledigen. Okay. Die Pflicht ruft. Carsten hat mich aufgezogen. Er hat mir beigebracht zu kämpfen. Okay, das ist jetzt nochmal das Sanktum des We der Weisen. Carsten wird eine Seeportroute ah, See zwischen hier und Sturmwind errichten. Schön. Sprecht mit einem Magier der siebten Legion im Sanktum der, West der Weisen. Sagt ihnen, dass sie dort ihre Portale öffnen könnten. Die Hafenwachen werden für die Sicherheit des Raums sorgen. Annehmen. Für Kultiras. Cool Okay. Mir steckt immer noch der Kampfgeist in den Knochen. Sprecht mit Carsten Jammertal und erhaltet den Ferienpass. Annehmen. Für cool und ich habe mit ihm gesprochen und ihn angenommen. Super, Leute, an jetzt kann ich mit der Fähre hin. fahren. Und jetzt soll ich ins Sanktum der Weisen. Ich glaube, ich glaube, das war oben. Bin mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube. Jo, hier hinten ist es. Da können wir schnell hinlaufen. Das schafft Liddy. auch wenn sie so kleine Füße hat. Magus der siebten Legion. Dieser Ort trieft förmlich vor Magie. Spürt ihr es? Ich frage mich, was für Rituale sie hier abgehalten haben. Uns würde die Erlaubnis gewährt, die Portale zu öffnen. Okay, hier haben wir das Portal nach Sturmwind. Da könnten wir jetzt durch, aber für was? Brauchen wir nicht. Schön. Jetzt geben wir die Quest Ach so, ich muss ja wieder runter. <lacht> geben wir die Quest ab. Ausgezeichnet. Champion, Telia wird euch einweisen. Ist in Ordnung. Ich habe immer von Abenteuern geträumt. Ist es wahr, dass man durch eine Art unterirdischen Tunnel von Sturmwind nach Eisenschmiede gelangen kann? Das hört sich unglaublich an. Ich würde den Tunnel gerne einmal sehen. Das Sanktum der Weißen. Perfekt. Ich habe jetzt die Informationen für euch. Quest beenden, super. Und machen jetzt Schluss an dieser Stelle. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Äh, schön, dass ihr dabei wart. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir ein Like und ein Abo da lässt. Und ja, viel Spaß euch und schönen Tag. Ciao.